Hallo, ihr lieben Christian Partner Volk Diplompsychologe. Äh, und genau, mein Programm findest du auf äh, liebeschipp.de. Und äh, ja, heute haben wir mal drei Mails, Von ich eine werde ich jetzt äh, richtig beantworten und äh, aus den beiden anderen nur einfach zwei Fragen irgendwie. Wenn du auch Fragen stellen willst, kannst du ein Formular auf liebeschipp.de machen. Äh, und folgt mir auch gern auf äh, Instagram, äh, TikTok bin ich so aktiv, Twitter auch nicht so, aber naja, ähm, und lass mir gerne ein Like da oder eine Kanalmitgliedschaft, äh, kannst mich auf viele Arten unterstützen. Machen Sie sich ja nicht von selbst die Videos. Äh, genau, hallo Christian, ich verfolge deinen Kanal schon seit äh, 2018. Er hat mir nach Ende meiner äh, zweijährigen toxischen Affäre gerettet. Ja, also Thema ist, ähm, wenn du dich an Deine eigenen oder Regeln nicht hältst, was zugegebenermaßen schwierig ist. Also da werden wir uns darum geht es in dieser Mail, dass man sich so bestimmte Regeln setzt und obwohl man es eigentlich weiß, die nicht anwendet. Das ist in dieser liebeship arbeit wirklich ein unglaubliches Problem und da geht es auch hier wieder drum und dann sich wundert über die Konsequenzen davon. So, ne? Aber ich meine, das gehört zum Weg dazu, das muss man sich immer wieder klar machen. So, dieser hat mir das, äh, die Augen bei mein Bindungsmuster geöffnet. Seitdem höre ich da einen Podcast und habe ein paar Kurse gemacht. Daneben habe ich einige Monate ein Coaching zum Thema Beziehung und Partnerwahl. Zu meiner Person bin in den 40ern, Kinder, zweimal geschieden. Beide Ehen liefen insgesamt einige Jahre. Mit beiden Ex-Männern habe ich ein gutes Verhältnis wegen der Kinder. Nach dem Ende meiner zweiten Ehe bin ich in einer Affäre mit einem verheirateten Mann gerutscht, der die Affäre nach sechs Monaten überraschend beendet hat, weil ich ihm die Pistole auf die Brust gesetzt hatte und er sich nicht trennen wollte. Danach war ich zweieinhalb Jahre in einer toxischen On-Off-Affäre, die ich auf Tinder kennengelernt habe. Und der, obwohl er Single war, keine feste Beziehung mit mir wollte, das habe ich ja noch nie gehört. Gibt es solche Leute auf Tinder? Ich bin einem schockt. I'm shocked, schockiert, <lacht> ähm, So dass ich immer wieder versuchte, Schluss zu machen und in ein paar Wochen wieder ankam. Habe mich sehr als Pluspol äh, erkannt. Ich habe die Affäre dann vor ein paar Jahren in einem Supercrash beendet, nachdem er hinter meinem Rücken noch eine Affäre mit einer 25-jährigen Frau anfing. Sowas passiert einem oft hinter. Ich kann das gar nicht glauben. Ich kann das gar nicht glauben. Kein Commitment kreuz und quer, sowas gibt es <lacht> nicht zu fassen. Nein. Äh, mit deinen Kursen habe ich mein Leben umgestellt, habe angefangen, äh, ja, spezielle Sportkurse zu machen, äh, bin in einen tollen Sportverein gekommen, was mir sehr viel Spaß macht und in diesem Verein fühle ich mich sehr wohl. Mein komplettes Umfeld hat sich nach und nach komplett ausgetauscht, einige Freunde mussten gehen. Ja, das passiert eigentlich immer. Also sehr gut, prima. soweit, so nice, geil. Leider habe ich, jetzt kommt es halt wieder, äh, im Verein wieder eine Affäre mit einem verheirateten Mann angefangen. Also das, das, das muss ich mal wieder, also es ist halt, man erkennt etwas, man beschließt sich was zu tun, man guckt meine Videos, man kauft die Kurse, wo wirklich. Und immer noch, äh, da bist du jetzt auch wirklich nicht allein mit, also ich verstehe das schon, ähm, hakt es dann daran, dass man es einfach nicht umsetzt. Man setzt es einfach nicht um, weil es ist, glaube ich, überall sage ich keine Dreiecke, ne? Ich sag's gerne auch nochmal, keine Dreiecke, keine Dreiecke und ich sage gerne, habe ich glaube ich schon ganz vielen Videos gesagt, wenn man nur eine einzige, eine Mikro, wenn nur eine Sache aus meinen 1500 Videos, aus meinen 20 Kursen, aus all dem Material, wenn du nur eine Sache, nur eine einzige verfickte Sache umsetzen würdest, sage ich euch allen, dann keine Dreiecke und das ist immer wieder, also das ist auch wo ich manchmal denke, ich, ich gehe in Rente, wirklich, ich gehe in Rente, ich mache das, ich, wo ich manchmal wirklich denke, ich kann das nicht mehr, weil jede zweite E-Mail ist ein Dreiecks-E-Mail. Woran liegt das? Ist ich für mich das, ich weiß es nicht. Also klar, man kann jetzt sagen, ja, wir haben zwei Sexualstrategien, eine geht, hängt auch mit Fremdgehen zusammen, aber Es ist abgefahren, dass man das immer wieder macht, immer wieder, ne? Und äh, auch du jetzt, ne, Dies, äh, also, und ich, wie gesagt, das ist jetzt, äh, ich kenne das von mir natürlich auch, als ich damals beim Weg gegangen bin, ähm, dass man immer wieder, ach nee, ich probiere es nochmal, ich nochmal mein toxisches Beutemuster. Also ich verstehe das schon absolut. Nicht, dass ich jetzt das falsch verstehst, aber das finde ich den witzigen Punkt, ne? und das macht es auch, ähm, hat es auch Gemeinsamkeit mit vielen Süchten, deswegen sage ich auch mal, Liebessucht, man weiß es eigentlich, macht es immer wieder, immer wieder, ne? und äh, nur eine Sache muss ich dich jetzt auch alle darum bitten, ihr dürft, Es ist okay, wenn man es weiter macht, ist okay, wenn man sozusagen rückfällig wird. Äh, ich meine, es gibt viele Gründe, auch an viele andere Gründe, nicht nur Gründe warum man keine ich meine, es gibt ja auch eine Ex-Frau, die da äh, das ex eine ex schon eine Ehefrau, die da betrogen wird. Also es gibt viele Gründe, warum man das, glaube ich, echt nicht tun sollte. Äh, wenn man es weiter tut, darf man sich nicht wundern, wenn du immer die gleichen Ergebnisse erzielst. So, ne? Äh, so. Äh, ja. Der sich, äh, jetzt in diesem Fall hat sich... Der Mann aber nach drei Monaten hat sich von seiner Frau getrennt und siehe da, ich bin komplett in den Minuspol gerutscht, weil er vom äh, starken, coolen Sportler und coolen Statusmann zur hinterherlaufenden, pluspoligen Klette mutierte. Ja, das, was ich immer wieder sag, das ist, was ich immer wieder sage, diese Dreiecke haben in aller Regel keine Zukunft, weil, also es nehmt euch das, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, Leute, was soll ich noch machen mit diesen Dreiecken, das macht mich einfach wahnsinnig, wirklich. Es funktioniert einfach nicht, selbst wenn sich der Partner äh, bekennt, ja, läuft es immer noch nicht, weil es einfach nur um Drama geht, es geht nur um Drama, äh, es geht nur um Action, vielleicht Bindungsangst auszuleben. Ich erinnere noch mal an mein bahnbrechendes Video, das Bindungsängstliche Dreieck. Das habe ich schon vor, ich glaube schon 2018 gemacht. Google es gerne mal, wo ich das alles beschrieben habe, ne? Warum und ja, das und damit muss man aufhören. Wenn du andere Ergebnisse haben willst, musst du damit aufhören. Es wird auch das nächste Dreieck nicht funktionieren. Ne? Aber gut, äh, ähm, dazu hat er mich dauernd belogen das Sieht auch ein Dreieck nicht. Eine von ihrer Frau von ihm rief mich an, er leugnet etwas mit ihr zu haben. In der Öffentlichkeit stand er nicht zu mir. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Es, ich weiß manchmal wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Und dann mache ich mal ein anderes Video, was ja auch super gut geklickt worden ist. Also Gruß an die neuen Abonnenten hier mit Julian sidlo Und dann schreiben viele Leute: Warum machst du, warum machst du nicht in jedem Video das Gleiche? Es ist, das ist nicht möglich, Leute. Man hält es. Ich halte es aus, wenn ich auch mal andere Videos mache. Ich mache es ja auch gerne. Aber ich kann nicht immer das Gleiche machen. Ich werde... Es geht nicht. Ich brauche auch mal irgendwas anderes machen in diesen Videos. Und es sollen ja auch mal neue Leute, was ja auch passiert, auf den Kanal kommen. Und ich, also ich habe auch mehr Interessen als immer nur... Ja, was soll ich mal sagen? Also ich habe breite Interessen. Und das wird mein Kanal auch... Reflektieren und wenn euch mal ein Video nicht gefällt, dann klickt doch einfach drüber weg, mein Gott, ey, dann guckt euch das nächste wieder an. Ich höre nicht auf damit und das, ja, kann ich mir mal nicht verstehen. Gut, äh, aber das dazu. Ähm, ich zog den Schlussstrich nach unzähligen On-Offs, äh, stalkte, ich muss sagen, ist immer, ist einfach immer das Gleiche, Leute, ist immer das Gleiche. Äh, Macht da so. Seitdem anderthalb Monate habe ich mich vom Dating komplett zurückgezogen. Gut. Mache deine Kurse und dein Coaching bin als Single sehr glücklich. Äh, durchgängig Plusbode kommen bei mir immer an, aber die ich unmännlich finde und keine Anziehung verspüre. Sind immer noch die Großspurungen, die Player, die ich anziehen finde, die ich aber meide. Verheiratete bekommen sofort einen Korb. Gut, nur meine Frage. Äh, ich möchte schon wieder einen Partner, interessiere mich aber für niemanden. Wie kannst du das erwarten, nachdem du noch vor anderthalb Monaten dein altes Beuteschema bedient hast? Das kannst du einfach nicht erwarten. Ne, das wird nicht, in, wird auch in noch anderthalb Monaten nicht passieren so, ne? du musst jetzt schon Dating Pause machen mal ein halbes Jahr und ähm, ja, das mal aushalten ja, dann gefallen dir halt andere Menschen noch nicht, du wirst irgendwann andere Menschen daten müssen, wenn du andere Fragen machen wirst also, da, da kommst du nicht drum rum aber noch ähm, nothing beats zur Fantasy, ne? noch bist du in Fantasyland und äh, man kann da nicht nach anderthalb Monaten ähm, was anderes erwarten. Deswegen ist mein Programm auch so sehr auf bestimmte Verhaltensweisen ausgerichtet, weil ihr kommt ja gedanklich, äh, kommt man da irgendwann nicht mal weiter, man muss es einfach tun, man muss es tun man, oder lassen, man muss bestimmte Dinge einfach lassen und, und wir dürfen als Mensch natürlich mal das Gleiche wieder machen, habe ich ja bei Julia Zitlow Video auch gesagt, aber dann wirst du immer die gleichen Ergebnisse erfahren. So, ne? <lacht> ähm... Online-Dates sage ich immer ab, weil ich tausend Gründe finde, warum ich da nicht hin will. Ja, warum, ich weiß ja nicht, welche Kurse du hast, aber warum machst du nicht Modul 2, die Dating-Pause? Wendet das Wissen da auch sklavisch an. Also das ähm, sage ich immer wieder. Größte Fehler, damit meine Arbeit gemacht wird, ist, dass sie nicht zu 100% angewandt wird, dass sie nicht einfach ganz stumpf gemacht wird. Ne? Und wie gesagt, ich verstehe das. Ähm, also als damals um meine, meine Dating-Pause ging, äh, habe ich mich auch Händen und Füßen gegen gewehrt und äh, aber ja es braucht manchmal Zeit aber ich habe auch gesehen dass ich muss einfach das Programm was auch mir damals auferlegt worden ist muss ich, musst du einfach machen so ne und sonst erlebst du keine, keinen Fortschritt ne also gedanklichen Fortschritt schon aber nicht unbedingt im Außen so ne äh Männern, die Interesse zeigen, nerven mich. Ja, ich hoffe, du hast auch mal in Bindungsangstkurse reingeguckt. Ähm, selbst Küssen von SEX ganz zu schweigen kommt außerhalb von Beziehungen nicht mehr in Frage. Sehr gut. Dabei bin ich vorher erst gegenteil gewesen. Du kannst es nicht erwarten, dass es in anderthalb Monaten sich ändert. Ne? Wie baue ich meine Mauern ab und traue mich wieder, mich jemand heranzulassen? Mach stumpf mein Programm weiter und äh, kümmere dich mal ein halbes Jahr nicht um Dating, nicht um Flirten, kein SEX, keine anderweitigen äh, sexuellen Stimulationen, einfach äh, auf Null stellen mal alles. Und dann weiter an dir arbeiten, ich um, weiß ja nicht, welches, welche Kurse du jetzt hast, äh, mach das Programm weiter, guck mal, guck mal, mach Bindungsangst. Und dann werden sich äh, wird sich schon was tun, ganz bestimmt. So, dann, äh, genau, hatte ich ja gesagt, noch in der zweiten Mail war eine Frage, ähm, die passt auch zu, äh, ging auch wiederum alles schwierig, alles schiefgegangen. Äh, vielleicht lese ich die auch ein andermal noch mal vor. Und die Frage war mal letzten Endes, äh, auch immer wieder die gleichen Erfahrungen gemacht, immer wieder die gleichen Sachen auch gemacht. So. Äh, und die Frage war unter anderem, äh, wie komme ich mit diesen unterschiedlichen Informationen von Verstand und Gefühl klar? So, ne? Also wenn der... Das Gefühl sagt, ich finde es aber gut und der Verstand sagt, du solltest es aber nicht tun. Also es passt auch zu dieser E-Mail hier, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Ne? Der Verstand sagt, äh, keine Dreiecke, aber das Gefühl sagt, äh, Dreiecke sind aber so unfassbar spannend. Äh, ja, es ist äh, letztlich ein Thema von äh, Standards und Dealbreakern mit sich selber so. Ne? Ähm, also die Frage war, wie kriege ich das hin, dass, dass mein Gefühl mit meinem Verstand in Einklang ist? Die Frage ist in sich falsch gestellt, weil das kannst du nicht erwarten, wenn du dein Liebeschiff umprogrammierst, dass dein Verstand mit deinem Gefühl im Einklang ist. Und ähm, was du machst ist, ich würde mal gar nicht sagen Verstand gegen Gefühl, sondern was du sagst, du hältst dich an deine eigenen Standards und Deerrecker, die du selbst hast. So, ne? Und das wird einfach gemacht. Wenn du mit dir eine Absprache hast, keine Dreiecke mehr, dann wird es einfach gemacht. Egal, es ist doch nicht mal völlig wurscht, was der Verstand dazu sagt. Du hast die Entscheidung getroffen. Du hast sie für dich, für dein Leben für richtig befunden äh, und dann wird sich dran gehalten. Fertig. Ne? Und was da die, ob die Emotionen da mal ein bisschen verrückt spielen, spielt keine Rolle. So, ne? Also insofern würde ich mal sagen, ähm, du ziehst dich zurück auf, wenn man mal an dieses innere Team denkt, auf dein Oberhaupt, so, ne? auf dein Oberhaupt und lässt nicht mehr innere Kinder oder innere Jugendlichen die Show steuern, sondern du sagst so, das Oberhaupt haut jetzt mal auf den Tisch und es wird jetzt einfach gemacht. Es werden einfach keine Dreiege gemacht. Fertig. Ende Gelände, aus die Maus, Schluss mit lustig. So, ganz easy. So, und die dritte Mail. So, da wird geschrieben, dass, äh, also, fasse ich jetzt auch einfach kurz zusammen, dass dir die Arbeit so gut tut und dass du Podcast 363 so oft gehört hättest. muss ich mal gucken, welcher ja das war. Ähm, so geht Dating-Analyse, genau. Ähm, und glasklar erhellen. sie räumen auf Familie, habe schon überlegt, ob ich die irgendwie zusammenschneiden könnte. Wäre das noch nicht meine ich Idee für dich, so Aussagen, ich möchte nicht sagen Anleitung für bestimmte Situationen zur Verfügung zu stellen. Einfach zum Immer und Immer wieder hören, Mit Tat und Tut das so gut. Das es schon längst. Das sind die Kurse, ne? Also, ich meine, ich bin um Verständnis, also ich verbringe wirklich Großteil meiner Zeit damit, umsonst Content zu produzieren. Und ich, krieg, also ich kann das verstehen und danke, danke fürs Lob. Ähm, äh, aber am ja, irgendeinem Punkt muss man auch einfach mal sagen: Ich nehme jetzt mal die 3,50 Euro in die Hand und kaufe mal so einen Dreckskurs. Ne? Sage ich schon fast. Und äh, das wird nicht. Passieren, dass ich alles umsonst hier mundgerecht äh, präsentiere auf YouTube. Ich mache das schon mehr als die meisten. Und, äh, aber letzten Schritt kann ich euch nicht abnehmen, weil ich meine, irgendwie muss die Party ja auflaufen. Und, so. und äh, das, das gibt es ja. Aber dafür muss man dann mal ein paar Euro in die Hand nehmen und äh, in seine eigene Entwicklung investieren. So ist es halt. In diesem Sinne, was denkt ihr zu all dem? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Äh, danke auch für die vielen, die sich dieses Julian Siedlow-Video gewünscht haben. Ich freue mich immer, wenn sich, macht das weiter. Ähm, auch wenn ich nicht jeden Wunsch umsetzen kann. Wenn ihr auch mal so Wünsche out of the box habt, äh, freue ich mich sehr drüber. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.